was geht? Ihr seid bei JBK TV und es ist Zeit für eine neue Cheap Vehicle Challenge. Das letzte Mal hatten mein Vater, Holger und ich uns für 500 Euro irgendein Auto gekauft und haben Challenges absolviert. Diesmal gibt es einen kleinen Twist, denn das Thema ist Blast to the Past. Diesmal ging es darum, Autos aus der Kindheit von den drei Hauptdarstellern zu besorgen. Ob das Youngtimer, Oldtimer, sind mir völlig egal, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn das Budget war wieder nur 500 Euro. So, ich, äh, ich warte jetzt hier und, äh, schauen wir mal, wann der erste kommt. Es dauerte auch nicht lange. Oh, ich glaube, das klingt wie ein Gokomobil. Ein Tag da, zwei. Äh, Mofa, Mofa. Wie schnell geht es? 25. Äh, äh <lacht> 25 km/h, da kann ich ja schneller laufen. Ja. Ähm okay, das wird auf jeden Fall interessant dann gegen die anderen beiden. Ähm, Keine Ahnung, ich habe für das Geld diesmal echt nichts auftreiben können. Wieso ein Mofa? Es gibt doch sicher was. Ist anderes. doch cool. Äh, cool. Würde ich als was anderes bezeichnen. Hey, das war das war früher Kult und wir haben ja Blast to the Past, also äh, so, sollte was Historisches bringen, oder? Was für ein Baujahr ist das Ding? Die ist äh, 73, glaube ich. Naja, 1976. Ich meine, es passt zum Thema, aber naja, ich habe mir auch das vorgestellt. Naja, dann wird es halt noch interessanter gegen die anderen beiden, oder? <lacht> Wenn die mit Autos ankommen. Ah, Das sieht, das hört sich eher an wie ein kleiner Vierzylinder vielleicht. Oder e Nein. Okay. Habt ihr euch Hubsum, <lacht> Es war nicht der Plan irgendwie. Geil! Äh, was heißt denn du da? Ja. <lacht> irgendwie haben wir beide für das Geld nichts gekriegt, oder wie? Nee, ich habe ewig geschaut, das einzige, was ging, war ein Mofa. Ach komm, ich, ich, ich habe selber geguckt, da gab es doch ganz viele so total zusammengerostete alte Kleinwagen. Wieso habt ihr sowas nicht gekriegt? Ja, weil alle nicht fahrbereit, kein 12, nee. nix. Was ist für ein Baujahr? Du, keine Ahnung, irgendwie 80, schon? 90, Was? keine Ahnung. Ah, das ist noch nicht mein Oldtimer, du bist Natürlich. ja eh schon halt disqualifiziert. Was sind das für Bauern? Also nicht geplant. Das ist ein Oldtimer. Nö. Ne. Doch, wir haben 2000. Ja. 29. Ja, mein Gott, 29 Jahre Auge zu drücken ist ein Oldtimer, ne? Leute, Leute, Leute, ich hatte eigentlich gedacht, wir machen eine Auto-Challenge, so wie das letzte Mal, so mit mit top speed tests und so weiter. Ist dein top ist auch 29? Ja, aber komm, wir können nie, keine Performance-Tests machen, kein gar nichts. Außer der Bernie. letzte bitte, Bernie, bitte. <lacht> Wenn der Bernie mit dem Auto kommt, dann ist diese Challenge noch gerettet. Ansonsten habt ihr zweites echt vergeigt. Ja? Oh mein Gott. Jetzt warten wir mal auf den Bernie. Bitte, bitte, Bernie, bitte. Bitte! Jetzt haben wir das nochmal ausgeschaltet. Nein! Das ist voll geil hier. Nein! Ohne Stimme! Oh, you know! Mit Pinoli! Guck mal! Es ist Bernie! Was ist Bernie? Ich dachte, du bist meine letzte Hoffnung. Ich dachte, du kommst jetzt vom alten Golf! Anstelle Hallo. so ein beschissenes 25km Hau! Ja, wie italienische da, ja. Werte dabei? Dieser Diese die ist ein Biagio? Weißt du, Es ist eine wurscht! 1,5 PS! Ich kann alle meine Challenges wegwerfen! Sensor wie das letzte Mal gemacht haben. Top Speed äh, Drag Race... Hallo, das äh, äh, Ding fährt 35! Baby äh, mehr! Trotzdem! <lacht> was soll ich denn da jetzt groß testen mit drei fast identische Mofas? Nein! Nein! nein, Außenspiel! Guck nee, mal! top ausgestattet! Keinen Bock drauf! Nee. Nicht den einzigen kleinen <lacht> Bock! Und Klingel, Genau! Voll cool! Nö! Ne, ihr dürft ne, euren Scheiß alleine machen, wenn ihr meint, dass ihr mit irgendwelchen Mofas antanzen könnt! Ja! ja aber ich werde gleich alleine! Mit dem Jochen aus dem Spiel können wir uns endlich den Mofas zuwenden. Tja Jungs, ähm, irgendwie ist der Jochen abgehauen. Ja, mei. Er ja, hat nicht mit äh, unseren äh, ja, Oldschool-Erinnerungen gerechnet, glaube ich. Die Jugend von heute hat halt einfach keine Ahnung mehr, was gut ist. Ja? Alle fahren so heute mit ihren E-Bikes. So, ja. Aber Mofa-Zeiten waren cool. Absolut, ja. Es ist cool, immer noch cool. Das ist Hardcore, ganze Geschichte. So <lacht> unfassbare genau. Geschwindigkeiten. Was hast du da für eine Möhre eigentlich? Äh, eigentlich Garelli. Garelli. Garelli, italienische Mofa. Se die machen Spaghetti so auch, ne? <lacht> 76er Fahrer. Ja. Und, das ist Na, ein -Motor drin verloren gegangen, oder? Ja, wahrscheinlich. Genau. Äh, vor allem, ich meine, die Firma heißt Agrati Garelli. Also, <lacht> <lacht> okay, also Rasenmäher. Und Rasenmäher, genau. Hervorragend. Genau. Was Aber du? Italienisch kannst du auch, oder wie? Ja, so ein bisschen. Vespa steht da drauf, ja. Das italienisches, ja. ja. Italienisches Modell, mit Riemenantrieb. Mit italienisches Präzisionsmodell. Aber sowas von. <lacht> mit Riemenantrieb und, ganz wichtig... Boah! <lacht> ja, ja, hallo! Eine... Klinik. und... Special Feature aus Sehe oh, Boah! Oh, oh. sehe ich bei euch nicht. Ist Ey. schon... schon Hallo? Nicht kaputt machen. Übrigens, nur mal so zum Mitschreiben. Ach, ne? Ich hab... Was denn Gibt Was damit? Gib das her! Das ist Performance-Technologie. Das muss so. Wie oh das jetzt drauf? Das ist der Klodeckel, oder was? Nein, da kann man äh, da fehlt Sachen warst, verstecken. Guck mal her, das Nein, das gehört zu. Da ist ein Loch. Guck Nein. mal. Ja. Da, ist auch alles, da, da läuft auch das Wasser drin ab. Ist das ist doch schön. alles. So, jetzt mal. Äh, oder bei den Fischen. Ich sehe bei euch überhaupt keinen äh, sicherheitstechnischen hier. Gepäckträger habe ich zum Beispiel, ja. läuft bei mir. Ah. Oh mein, ah, ja, oh, mein. Und Opa-Sattel vom Holger hier. Ich meine, hallo, was ist das? Ja, ja, das braucht er doch. Brauchst du das schon? Ist das schon so was? Ich <lacht> <das? lacht> <lacht> so, meine, hast du ja keine Ahnung, oder? Hast du schon mal eine Harley Davidson angeschaut? Das ist genau das Gleiche. Verstehst ah. da du? Oh, verstehe. Okay. Das ist wirklich. Okay. Deswegen steht da auch Solo drauf. Sölle, Was ist das überhaupt? Söle. Kommt Sie mal östen oder was? Nein, Solo, das war einer der berühmtesten Hersteller, aber es immer noch. Die bauen Rasenmäher. Ne? Und, <lacht> ja, sind wir wieder bei den Rasenmähern. Ja. Und klar. das war die Nummer 1 damals. Von, das Baugleich, das haben sie 30 Jahre lang gebaut, dieses Mofa. Hm. Und das war unter Maß verkauft, Solo, und das konnte man damals über Neckermann kaufen, Otto-Versand und so weiter. Also das das war der Amazon Schlager. für analoge Zeiten. Ja, nee, aber das ist was, das hat zum Beispiel was, diesmal, das hat ein Hydro-Drive. Oha, Siehst jetzt das? geht's los. Tja, weißt ich du was das, das bedeutet? So nee. Weißt du nicht? nicht. Nee. Zweigang, Automatik. Zweigang? Das ist Speed, das ist Speed. Das wow. ist Speed. Unfassbar. Also ich hatte ja früher eine Zweigang-Zünder aber die war ja wenigstens noch handgeschaltet, verstehst du da hast du was tun müssen. Ja, das ist ein du müssen. Warum kauft ihr euch nicht deutsche Werte <lacht> Ja, ich, das ist wieder, Hallo. wieder typisch. Letzte Challenge auch, er wieder. Ne? Ja, ich, ich stehe ja, auf heißt, italienische Fahrzeuge, nein, das ja, weißt du doch. Ja, ich hatte nächstens einen Ford seiner Zeit. Ja, und hast verloren? Nee, habe ich nicht. Jetzt, ich, ich, ich habe das ja nicht anerkannt, die letzte Challenge. Ne? Die war ja nicht fair, fand ich. Ne? Hat das, hat das hier eigentlich auch Fahrwerk, nee, ja auch Jackie X abgestimmt, das Fahrwerk? Nee, das hat der Herr Solo abgestimmt. Ach, der ja. der ja. Herr Solo? Ja, ja. Wer kennt ihn nicht? Ne? Das ja, nein, nein, das ist rundstreckentauglich, das Ding. Ne? Noch Schleife, kein Ding, oder? Aber auch nicht unter 10. Unter das Ach, Halb, schätzungsweise, okay. ne? Weil ja. du ja. richtig ja. damit umgehen kannst, Warum mhm. ne? <lacht> sind die eigentlich so kackgrün, eure Mofas, ne? Farbe, <lacht> da ja, wenn man die Farbe Aber wenn ihr den Acker schmeißen kann, oder? Wenn ich da auffällt, ne? Daniel gibt vor, ein Ferrari zu sein, oder was? Ja, das ist so. Oh. Mhm. Ja, du, es ist mhm. Tja, aber, ähm, Jungs, ganz ehrlich, ich meine, wir kamen jetzt echt auf dieselbe blöde Idee, aber unser Jochen ist abgehauen. Ja, Können ja auch noch was mal jetzt machen? Ja, Spaß blöde. haben wir den Dingern ja, auf jeden einfach Fall, Spaß haben, blöde Lein, ne? Klar. Ja. So, das, das mit Sicherheit. Ja. Born to be wild, ne? Aber vielleicht kriegen wir ihn, ihn ja auch rein, dass das cool ist, oder? Ja, schauen wir mal, können wir versuchen, ja. Dann können Sie mal probieren? Ja, probieren wir mal. Ja, ja. Aber hat. Ne? Das Rufen wir anderen, anderen. anderen. Ja. Aber ich glaube, das besprechen wir erstmal im Biergarten, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, jetzt, jetzt rocken wir erstmal rum, oder? Jo, ja. so machen wir das. Und sparen wir uns vom Acker, oder? Wir machen wir uns einen. vom Acker, und dann Alles klar, wir, wir auf den Helm auf und los geht's, Banner. ne? Hi! Aber so. sicherheitstechnisch der Helm, gell? Wow! Vorschrift? Denkt dran, bei der Arbeit immer Helm tragen, ne? Habe ich euch immer gesagt. Und beim fahren sowieso. So. <lacht> so. Boah. Alter, Alter, Alter Alter Alter Hallo. Ach. Ich, ich, ich, ich Ja. Man kriegt meine italienische Maschine ja Angst. Ja. Die ist sensibel. Hallo? Los geht's, oder? Auf okay. Ja, auf ja. Moment mal, ich muss erstmal das Startprozedere einleiten. Ja. Das ist italienische Technik, da kann ich hier mit rumfluchen. Jo. Da muss ich erst mal drauf gehen. <laughs> uh. You ah.